Thank you. Die Messe ist hervorragend gelaufen. Wir haben an unserem neuen ASEF-Stand viele Gespräche führen können. Über 50, wenn ich das richtig gezählt habe. Die ASEF hilft, die Energiewelt besser zu verstehen. Vor allem für Stadtwerke ist sie ein einfacher, einfach ein ganz großer Mehrwert, weil sie in vielen Bereichen unterstützt. Ich will nicht sagen, die ASEF kann alles, aber die ASEF kann bei sehr vielem helfen. Wir hatten unglaublich viele Möglichkeiten, mit unseren Stadtwerke-Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen, aber nicht nur mit den Mitgliedern, sondern auch die Kollegen untereinander konnten sprechen, wir konnten neue Dienstleister kennenlernen und das ist super. Wow, war ganz gut. Ich hatte jetzt ein Stadtwerk, wo ich die schon lange nicht gesehen hatte und ähm, mal die Person mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen war ganz gut und wir haben viele gute Themen gesprochen, wie zum Beispiel SEO oder Online-Marketing. Ähm, oder auch ähm, zu dem Produkthaus dem neuen irgendwie halten da war schon ganz gut Info den das äh, rüberzubringen zumal wir auch da von dem Stadtwerk auch äh, eine Rückmeldung bekommen könnten wie so ein Produkthaus zu entwickeln wäre die ASEF bedeutet für mich deutschlandweite Vernetzung von über 300 Stadtwerken, nicht nur von sehr großen, wie zum Beispiel der Rheinenergie oder Energie in Nürnberg, sondern auch sehr kleine, die davon profitieren, die Expertise von verschiedenen Dienstleistern in ganz Deutschland zur Verfügung stellen, aber auch von den Geschäftsmodellen, die große Stadtwerke entwickeln. Also von daher kommunale Energiewirtschaft, die gemeinsam an einem Strang zieht und sich gegenseitig ergibt. Es ist einfach nur cool bei der ASEF zu arbeiten und für Stadtwerke ist es sowieso gut bei der ASEF Mitglied zu sein, denn Stadtwerke rocken und die ASEF sowieso. Die ASEF ist für mich ähm, ein guter Arbeitgeber, es macht Spaß in einem offenen Team zu arbeiten, ein junges Team. Ja, es ist einfach sehr schön dynamisch und man lernt sehr viel über den Energiemarkt, als Student vor allem sehr gut, ähm, Ja, es macht sehr viel Spaß. Ich fühle mich sehr wohl bei der ASEF. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren ungefähr für die ASEF tätig. Ein relativ kleines Team, aber sehr sympathisch. Ich habe mit jedem Einzelnen Kontakt und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Flache Hierarchien und sehr schnelle Entscheidungswege machen für mich einen riesigen Vorteil für der ASEF aus. ASEF ist ein herausragender Treffpunkt für Stadtwerke. Hier ist eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen und Gespräche zu führen. Also ASEF heißt von Stadtwerken für Stadtwerke. Thank you.